Wie ein einfacher Funktionsgenerator aufgebaut werden kann, wird in diesem Video gezeigt. Ein derartiges Gerät kann verschiedene Signalformen über einen weiten Frequenzbereich generieren, womit Funktionsgeneratoren hilfreich beim Test von Schaltkreisen sind. Die gebräuchlichsten Signalformen sind Rechteck, Sägezahn, Dreieck und Sinusspannungen. Das zentrale Element des hier gezeigten Funktionsgenerators ist ein aktiver Integrierer. Über den Kondensator besteht eine negative Rückkopplung, weshalb durch den Operationsverstärker das Potential am invertierenden Eingang auf dem des nicht-invertierenden Eingangs gehalten wird, wie im Video zu diesen Bauteilen gezeigt wurde. Der nicht-invertierende Eingang ist mit der Masse verbunden, während der invertierende Eingang über Widerstand Nummer 1 mit der Eingangsklemme des Schaltkreises verbunden ist. Wird die Eingangsklemme ebenfalls mit der Masse verbunden, so ist das Potential zwischen dem invertierenden und dem nicht invertierenden Eingang 0V, womit die sich ergebende Ausgangsspannung des Operationsverstärkers ebenfalls 0V beträgt. Beide Platten des Kondensators befinden sich auf dem gleichen Potential. Weiterhin sind beide Anschlusspunkte des Widerstands ebenfalls auf gleichem Potential, womit kein Strom durch dieses Bauteil fließt und dieser Zustand des Schaltkreises stabil ist. Wird die Eingangsklemme des Schaltkreises mit der positiven Versorgungsspannung verbunden, so wird der Kondensator über den Widerstand geladen. Jetzt würde das Potential am nicht invertierenden Eingang des Operationsverstärkers steigen, Jedoch sinkt aufgrund der negativen Rückkopplung die Spannung am Ausgang des Operationsverstärkers derart, dass das Potential am invertierenden Eingang auf dem des nicht invertierenden Eingangs, also auf Massepotential gehalten wird. Während die linke Seite des Widerstands mit der positiven Versorgungsspannung verbunden ist und die rechte Seite durch den Operationsverstärker auf Massepotential gehalten wird, ist der Spannungsabfall an dem Bauteil und somit der Strom durch den Widerstand und den Kondensator konstant. Daraus ergibt sich ein linearer Zusammenhang zwischen der Spannung am Kondensator und der verstrichenen Zeit. Bedenkt, dass der Strom und die Kapazität konstant sind. Der Schaltkreis führt die mathematische Operation des Integrierens aus. Die mathematischen Zusammenhänge sind auf der Projektseite ausführlicher dargestellt. Um den invertierenden Eingang auf Massepotential halten zu können, gleicht der Operationsverstärker das steigende Potential am Kondensator aus, daher gleicht die Ausgangsspannung dem Spannungsabfall am Kondensator, abgesehen vom Vorzeichen. Wie erwartet zeigt das Oszillogramm eine fallende Gerade. Wird der Widerstandswert verdoppelt, so wird dadurch die Steigung der Geraden halbiert, Verdreifachung führt zu einer Steigung von nur einem Drittel. Das gleiche gilt für die Kapazität des koppelnden Kondensators. Die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers kann die Versorgungsspannung nicht übersteigen. Daher wird nach einer festen Zeitspanne die negative Versorgungsspannung erreicht. Wird die Eingangsklemme des Schaltkreises mit der negativen Versorgungsspannung verbunden, so wird der Kondensator mit vertauschter Polarität geladen. Die Spannung am Ausgang des Operationsverstärkers steigt jetzt, um das Potential am invertierenden Eingang weiterhin auf Masselevel zu halten. Der Vorgang endet, sobald die positive Versorgungsspannung erreicht ist. Springt die Eingangsspannung zurück zur positiven Versorgungsspannung, sinkt die Ausgangsspannung, bis die negative Versorgungsspannung erneut erreicht ist. Der Strom durch den Widerstand hängt von dem Spannungsabfall an dem Bauteil und somit von der Eingangsspannung des Schaltkreises ab. Beträgt die Eingangsspannung nur die Hälfte der Versorgungsspannung, so wird die Steigung der Geraden halbiert, da der Strom durch den Widerstand ebenfalls halbiert wird. Ein Drittel der Eingangsspannung führt zu einer Steigung von einem Drittel der ursprünglichen Steigung und so weiter. Die Offset-Spannung eines nicht idealen Operationsverstärkers ist von null verschieden, daher steigt oder fällt die Ausgangsspannung auch dann sehr langsam, wenn die Eingangsklemme des Schaltkreises mit der Masse verbunden ist, abhängig von den Eigenschaften des realen Bauteils. Unsere Absicht ist es, eine Dreieckspannung zu erhalten. Somit müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Eingangsspannung des Schaltkreises immer dann zur negativen Versorgungsspannung kippt, wenn die Ausgangsspannung nahe an der negativen Versorgungsspannung ist, beziehungsweise dass die Eingangsspannung zur positiven Versorgungsspannung kippt, wenn die Ausgangsspannung nahe an der positiven Versorgungsspannung ist. Ein dafür geeigneter Schaltkreis ist der schmitt trigger das Ausgangssignal des Integrierers ist mit dem Eingang des nicht invertierenden schmitt verbunden. Der Ausgang des schmitt gibt immer dann zur positiven Versorgungsspannung, wenn das Ausgangssignal des Integrierers die obere Schaltschwelle erreicht. Jetzt wird der Kondensator mit vertauschter Polarität geladen, bis das Ausgangssignal des Integrierers die untere Schaltschwelle erreicht. Der schmitt trigger gibt zur negativen Versorgungsspannung, womit die Spannung am Ausgang des Integrierers wieder steigt. Der Wert der beiden Schwellspannungen kann am Oszillogramm abgelesen werden. Die gelbe Kurve zeigt den Verlauf am Ausgang des schmitt triggers während die grüne Kurve den am Eingang zeigt, was der Ausgangsspannung des Integrierers entspricht. Werden vier Potentiometer in den Schaltkreis eingefügt, so kann die Form des Ausgangssignals variiert werden. Potentiometer Nummer 1 verschiebt die untere und obere Schaltschwelle des schmitt womit die Höhe des Ausgangssignals durch dieses Bauteil variiert werden kann. Die Kurve bewegt sich hoch bzw. herunter. Durch Drehen von Potentiometer Nummer 2 wird das Widerstandsverhältnis des Koppelnetzwerks des Schmitttriggers und somit die Amplitude des Signals verändert. Potentiometer Nummer 3 ermöglicht die Einstellung der Frequenz. Wie zuvor erläutert, wird der Lade- bzw. Entladestrom umso höher, je niedriger der Wert von Potentiometer 3 ist, womit die Steigung der Geraden und somit die Frequenz steigt. Die Referenzspannung des Integrierers wird mit Potentiometer Nummer 4 variiert. Die Ausgangsspannung des Schmitttriggers entspricht entweder der positiven oder der negativen Versorgungsspannung. Ist das Referenzpotential des Integrierers nahe an der positiven Versorgungsspannung, so ist die Potentialdifferenz zwischen Eingangs- und Referenzspannung sehr klein, womit der Strom durch den Kondensator und somit die Steigung der Geraden ebenfalls klein ausfällt. Im Gegensatz dazu ist die Potentialdifferenz zwischen der Referenz und der Eingangsspannung am Integrierer sehr hoch, sobald der Schmitttrigger hin zur negativen Versorgungsspannung kippt, womit die Steigung der Geraden groß ausfällt, während der Kondensator mit vertauschter Polarität geladen wird. Wird das Referenzpotential auf die Hälfte der Spannungsdifferenz zwischen negativer und positiver Versorgungsspannung eingestellt, was der Masse in den vorangegangenen Beispielen entspricht, so ist der Kurvenverlauf symmetrisch. Die Frequenz des Signals wird beim Drehen des Potentiometers ebenfalls verändert. Wird das Potentiometer auf die maximale Position gedreht, so ist das Ausgangssignal ähnlich einer Sägezahnspannung. Eine Sägezahnspannung ist im Prinzip eine Dreieckspannung mit einem relativ geringen Anstieg und einem steilen Abfall am Ende. Durch Einfügen eines weiteren Widerstands und einer Diode kann die Fallzeit minimiert werden. Widerstand 1 und 6 sind parallel geschaltet. Wird eine Diode in der Reihe zu Widerstand Nummer 6 geschaltet, so hängt der Gesamtwiderstand der Kombination von der Polarität der anliegenden Spannung ab. Entspricht die Ausgangsspannung des Schmitttriggers der negativen Versorgungsspannung, so ist die Diode in Sperrrichtung gepolt und der Ladestrom fließt durch Widerstand Nummer 1. Gibt die Ausgangsspannung des schmitt hin zur positiven Versorgungsspannung, so ist die Diode in Vorwärtsrichtung gepolt, womit der Strom durch den Kondensator deutlich höher ist, während das Bauteil mit vertauschter Polarität geladen wird. Die Abfallzeit des Signals ist deutlich geringer als die Anstiegszeit. R6 sollte so klein wie möglich gewählt werden, bedenkt dabei den maximalen Strom des Operationsverstärkers. Erinnert ihr euch an die Schaltung zur Pulsweitenmodulation aus einem der vorangegangenen Videos? Mit dem Wissen über den hier besprochenen Integrierer sollte es euch leicht fallen, die Funktionsweise des Schaltkreises zu verstehen. Wird eine konstante Spannung nach der Zeit integriert, so ergibt sich eine Gerade. Wird eine Gerade nach der Zeit integriert, so erhält man eine quadratische Funktion. Durch geeignete Wahl der Parameter kann eine quadratische Funktion einer Sinuskurve angenähert werden. Die Zeichnung zeigt zwei quadratische Funktionen, die der blau gezeichneten Sinuskurve so nahe wie möglich kommen. Werden zwei Integrierer hintereinander geschaltet und wird der Eingang des ersten mit einer Rechteckspannung verbunden, so erhalten wir eine Ausgangsspannung, die einer Sinuskurve sehr ähnlich ist. Für viele Anwendungen ist diese Annäherung ausreichend. Durch die Hintereinanderschaltung driftet das Sinussignal am Ausgang des zweiten Integrierers entweder hin zur positiven oder zur negativen Versorgungsspannung. Zwischen dem Ausgang des ersten Integrierers und dessen Eingang besteht eine Rückkopplung über den schmitt jedoch fehlt eine derartige Rückkopplung am zweiten Integrierer. Die geringe Offset-Spannung und der damit einhergehende Strom durch den Eingangskreis des realen Operationsverstärkers bewirkt eine Drift des Ausgangssignals. Außerdem ist die dreieckförmige Eingangsspannung nicht perfekt symmetrisch und jeglicher Gleichspannungsanteil führt zu einer permanenten Ladung des Kondensators. Der Versuch, die Drift durch Anpassen des Levels der Dreieckspannung auszugleichen, ist zum Scheitern verurteilt. Wird ein Widerstand parallel zu dem Kondensator geschaltet, so kann der Gleichstrom abfließen. Der Widerstandswert sollte dabei so hoch wie möglich gewählt werden, um weitere Verzerrungen zu minimieren. Jetzt kann die Höhe des Signals durch Drehen des Potentiometers am schmitt justiert werden. Wird ein Vierfachverstärker verwendet, so kann der gesamte Schaltkreis auf einer kleinen Platine untergebracht werden. Durch Einfügen mehrerer Potentiometer kann die Signalform, die Höhe, die Amplitude und die Frequenz des Ausgangssignals verändert werden. Dieser Funktionsgenerator ist keinesfalls perfekt. Zum Beispiel ändert sich immer auch die Frequenz, wenn die Amplitude der Dreieckspannung variiert wird. Wann immer ein Parameter verstellt wird, müssen auch die anderen Parameter angepasst werden. Dennoch ist die Platine für Demonstrationszwecke geeignet. Der Schaltplan ist auf der Projektseite erhältlich. Der Widerstand und der Kondensator des Integrierers bilden einen Tiefpass, wodurch sich die Amplitude mit der Frequenz ändert. Dieser Effekt kann am sinusförmigen Ausgangssignal des zweiten Integrierers beobachtet werden. Je höher die Frequenz, umso niedriger ist die Amplitude. Werden der Widerstand und der Kondensator am Integrierer vertauscht, so erhält man einen aktiven Differenzierer. Die negative Rückkopplung erfolgt nun durch den Widerstand, während der Kondensator auf der Eingangsseite verwendet wird. Verursacht durch die negative Rückkopplung wird das Potential am invertierenden Eingang durch den Operationsverstärker auf virtueller Masse gehalten, womit die Eingangsspannung der Spannung am Kondensator entspricht, während die Ausgangsspannung dem Spannungsabfall am Widerstand entspricht, Abgesehen vom Vorzeichen. Die Ausgangsspannung entspricht der Ableitung der Eingangsspannung nach der Zeit, weshalb man den Schaltkreis als Differenzierer bezeichnet. Die mathematische Operation des Differenzierens entspricht der gegensätzlichen Operation des Integrierens. Wird die Dreieckspannung als Eingangsspannung des Differenzierers verwendet, so erhalten wir eine Rechteckspannung, was der Eingangsspannung des Integrierers auf der Platine entspricht. Bei Verwendung des sinusartigen Signals am Eingang des Differenzierers ist die Ausgangsspannung dreieckförmig. Ihr könnt klare Verzerrungen erkennen, was zeigt, dass reale Schaltkreise dem Signal immer Rauschen hinzufügen. Soweit mein Film zu Funktionsgeneratoren. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der Projektseite. Danke fürs Anguge und bis bald!